Ich habe das Mikrofon, muss das so ruhig, <lacht> Eine halbe Stunde, das ist noch nicht. Ich kurz etwas erzählen. An jetzt und Sender Markus. Ich wechsle auf Hochdeutsch. Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner, liebe Freunde, liebe Familie, liebe Team. ich möchte euch kurz vorstellen. Hans Münch, verantwortlich Hans Münch, ja, ber für die Beratung bei der Leiter des Beratungsgeschäftes. Nicole Dolle, Leiterin der Erwartungsverträge, daneben Daniel Überkehr, verantwortlich für die Aktien-Suchmaschine und die ceo Analysten. Anna, verantwortlich für das Social-Marketing und Candice, das Gesamtmarketing. So, Martin, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. In der Einladung habe ich eine Frage gestellt. Soll man ein Böschboot kaufen? Und ich habe gleich die Behauptung... Ja. <lacht> Ich habe gleich auch die Behauptung aufgestellt, dass das eine einfache, klare Antwort gibt, die sicher richtig sein wird. Warum ist das so? Ich frage Sie eine andere Frage. Wir sind hier bei den Rösch-Motorbooten direkt vor der Lind und Sprüngli. Wo ist das Geschäftsleitungsmitglied von der Lind und Sprüngli? Ganz hinten, okay. Ich frage nun und Sie dürfen nicht antworten, <lacht> soll ich die Wind-und-Sprüngli-Aktie kaufen und warum? Überlegen Sie sich das ganz kurz für sich selbst. Soll ich die Wind-und-Sprüngli-Aktie kaufen und warum? Die typischen Antworten, die Sie jetzt im Kopf haben, ist, ich mag Schokolade. Viele Menschen mögen Schokolade. Wind-und-Sprüngli macht gute Schokolade. <lacht> Danke, wir haben ganz viele gekriegt. Herzlichen Dank. Die Schweiz ist bekannt für gute Schokolade und der Markt ist riesengroß weltweit. Das sind alles Antworten auf die Frage, alles Antworten, die Ihnen sich stimmen. Die sind richtig, richtig korrekte Aussagen. Aber Sie beantworten die Frage nicht, ob ich eine Lied- und Aktie kaufen soll. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, Sie haben sich das auch dann erkennen Sie sich selbst. Ich hätte auch fragen können, kaufen wollen Sie Apple kaufen? Dann hätten Sie wohl an Ihr iPhone gedacht. Oder gefragt, wollen Sie, soll ich die Google-Aktie kaufen? Da hätten Sie ja die Google-Suchung gekauft, die Sie regelmäßig machen. Sie beantworten die Frage, die ich stelle, aber nicht korrekt. Sondern Sie beantworten eine andere Frage. Und warum ist das so? Der berühmte Psychologe Daniel Kahnemann nennt das Substitution. Wenn eine Frage zu schwierig ist, sucht man eine einfache Frage, die man beantworten kann. Und er erklärt das so. Er sagt, im Gehirn gibt es zwei Systeme. Ein System, das denkt so, dass es relativ schnell eine plausible, plausible Antwort sucht. Es denkt in Bildern, in Emotionen, in Geschichten. Das ist System 1. Und das System 2, das denkt rational. Das klärt ab, das hinterfragt, das analysiert. Das System 2 braucht viel, viel mehr Energie als das System 1. <lacht> Und wir wissen: In der Natur ist Energie etwas sehr, sehr wertvolles. Die, die, die Spezies müssen Energie sparen. Und wir Menschen sparen Energie, indem wir zuerst die Frage an das System 1 stellen. Und wenn wir eine plausible Antwort in dem System 1 erhalten, dann geht das gar nicht in System 2, weil man ist damit zufrieden. Und das passiert, wenn die Frage zu schwierig ist. Nun bei der Aktie von Sprüngli ist es kein Problem. Nicht, weil die Schokolade so gut ist, sondern weil es tausende Anleger gibt, die immer ihr System 2 bemühen und sich überlegen, was der richtige Preis für die Sprüngli-Aktie ist. Und weil das so viele professionelle Menschen tun, genügt es, wenn sie einfach die Aktie kaufen, auch für den falschen Grund. Also sie können davon ausgehen, dass der Preis sehr wahrscheinlich nicht ist. Es gibt aber Orte, wo sie sich nicht auf das System 1 verlassen dürfen. Und diese beiden Orte und zwei Beispiele aus dem Thema Vergütungsbereich möchte ich mit Ihnen teilen und ein Beispiel aus dem Thema Altersvorsorge. Zuerst Vergütung. Warum bezahlen wir Manager überhaupt etwas? Weil wir etwas von den Managern wollen. Und wenn wir uns überlegen, was wir von den Managern wollen, dann ist es Gewinn. Und das Resultat ist, dass die meisten Vergütungssysteme den Gewinn honorieren. Und wie misst man das typischerweise? Typischerweise misst man das als eine Gewinnrendite. Man teilt den Gewinn durch die Größe des Unternehmens. In Amerika nennt man das ROSI, Return on Capital Employed, RONOA, Return on Net Assets, oder EPS, Earnings per Share. Alles moderne Ausdrücke, die nichts anderes sagen als eine Gewinnrendite. Nun macht es Sinn, ob offensichtlich Sinn, dass man etwas bezahlt, für was man auch will. Das System 1 sagt, ah, macht Sinn, ich bezahle für die Gewinnrendite und wenn die Gewinnrendite steigert, dann bezahle ich mehr. Stellen Sie sich nun vor, ich bin Ihr CEO. Und Sie haben mir gesagt, Sie, haben mir gesagt, Sie bezahlen mir einen Bonus auf die Gewinnrendite. Und ich produziere zwei Dinge. Ich produziere Äpfel und Orangen. Die Äpfel haben eine Rendite von 10%. Und die Orangen haben eine Rendite von 20%. Ich verkaufe gleich viel Äpfel und Orangen, also ist meine Durchschnittsrendite, Gewinnrendite 15%. Und nun bin ich CEO und ich gehe zurück an meinen Arbeitsplatz, sitze vor meinem Computer und habe alle Zeit, mein System 2 einzusetzen. Das System 2 überlegt sich jetzt, doch, wie kann ich diese Rendite steigen, damit ich einen höheren Bonus kriege. Oder? Und die naheliegende Antwort ist, ja, man spart Kosten. Wenn ich aber genug lange mich mit dem Thema befasse, wie steigere ich am einfachsten die Rendite, die heute 15% im Schnitt beträgt, 10% und 20%, habe ich das gesagt? Schon, okay. Wie steigere ich am einfachsten die Rendite von 15%? Ich mache das, indem ich keine Äpfel mehr verkaufe. Weil dann steigt die Rendite, die Gewinnrendite von 15% auf 20%. Nun denken Sie, das ist vielleicht ein weit hergeholtes Beispiel. Aber die Realität ist, die meisten Unternehmen verwenden Gewinnrenditen in ihren Vergütungssystemen und die meisten Unternehmen haben mehr als nur ein Produkt. Und ich spreche jetzt nicht von den Zwetschgen, ich spreche von den Äpfeln und den Orangen, die beide einen Gewinn erzielen. Und wenn man die Vergütung an Gewinngrößen festmacht, an Gewinnrenditen festmacht, heißt das nichts anderes als Abbau. Das erste Punkt, wo ich der Meinung bin, das System 1 versagt bei äh, Vergütungsplänen. Und es ist relevant, Anis hat alle Vergütungsberichte der Schweiz analysiert letztes Jahr und dank dem konnten wir Firmen identifizieren, die nur noch die Gewinnrendite verwenden. In der Schweiz haben wir ein paar Firmen, glücklicherweise eine Minderheit, die nur Gewinnrenditen äh, verwenden und wir konnten herausfinden, dass diese Unternehmen nicht nur weniger wachsen, auch weniger Gewinn erzielen und eine schlechtere Aktienrendite haben. Und NZZ hat das veröffentlicht, herzlichen Dank an äh, Charlotte Tschatmar, aber auch Sie haben damit geholfen. Äh, die hat das veröffentlicht, weil das ist eine ganz wichtige Nachricht. Was für uns alle Sinn macht, die Gewinnerendite zu verwenden, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn in der Praxis, wenn man sich das genau anschaut. Zweites, zweiter Fall, wo das System 1 völlig falsch liegt, ist bei Wachstumszielen. Und sagen Sie sich, okay, ich flankiere meine Gewinnrendite mit Wachstumszielen. Und Sie setzen ein Wachstumsziel und Sie sagen, ja, ich bin jetzt heute hier, wenn ich hier einen Bonus bezahle, dass man das Wachstumsziel erreicht, dann werde ich wohl vermutlich mich anstrengen als CEO, oder werde ich anstrengen, dass ich dieses Wachstumsziel erreiche. Macht total Sinn, wenn man ein Ziel setzt, werden vermutlich alle alles daran tun, das zu erreichen. Das Problem ist aber etwas anderes. Wenn Sie ein Ziel festlegen, müssen Sie eine Untergrenze festlegen, wo man nichts mehr verdient und eine Obergrenze festlegen, wo das Maximum ist. Und wir haben für 80 Unternehmen in Deutschland über 10 Jahre gemessen, was ist eigentlich überhaupt das durchschnittliche Wachstum. Und Wir haben herausgefunden, im Durchschnitt wachsen die deutschen Unternehmen 8%, über 10 Jahre gemessen. Wir haben dann über 300 Studenten gefragt, wo sie die Unterziele und äh, unter, äh, die Hürde, also die Untergrenze die Untergrenze danke, an die Obergrenze setzen würden, und typischerweise überlegen Sie sich selbst, wo Sie die Grenze setzen, wenn Sie bei 8% das Ziel erreicht haben, vermutlich bei 0 oder bei 2 oder bei 4%, bei 8%. Der Durchschnitt ist 4%. Also wenn 8% Ihr Wachstumsziel ist, setzt man typischerweise bei 4% die Untergrenze und bei 14% die Obergrenze. Das ist einfach ungefähr. macht auch Sinn. Und jetzt kommt das Problem. Bei diesen 80 Unternehmen, bei diesen 80 größten Unternehmen in Deutschland, haben in den letzten zehn Jahren nur ein Drittel aller Firmen zwischen dieser Spannweite performt. Zwei Drittel der Firmen waren schlechter als 4%, respektiv besser als 14%. Und da haben wir ein Problem. Was ist das Problem? Wenn ich merke, dass ich die Untergrenze nicht erreiche, was, ist, was macht das System 2? Es sagt, wenn ich die Untergrenze von meinem Ziel nicht erreiche, dann mache ich das lieber nächstes Jahr. Macht ja keinen Sinn, oder? Die ganzen Strengen, wenn man sowieso keinen Bonus kriegt, hat man nur mehr Arbeit im Jahr. Und wenn ich weiß, dass ich über der Obergrenze bin von 14%, passiert genau das Gleiche. Ich sage mir, den Umsatz, den ich jetzt dieses Jahr noch machen könnte, mache ich lieber nächstes Jahr. In zwei Drittel der Fällen hat man also ein Problem, dass man die Leute demotiviert. Motiviert, weniger zu leisten. Mit zwei Dingen, Gewinner, Gewinneren und Wachstumsziele, die absolut weit verbreitet sind. Und Sie kennen mich, Sie wissen unsere Antwort, das ist die relative Leistungsmessung. Man muss sich messen mit dem Markt und dann passiert weder das erste Beispiel noch das zweite Beispiel. Und das hat auch einen Vorteil, denn es ist wirklich im Interesse der, der Geschäftsführer selbst. Denn Sie denken zwar, Sie können das Ziel beeinflussen, oder das ist die erste Reaktion vom CEO, der sagt, ja, wenn ich das Ziel selbst setze, dann äh, nachher kann ich das beeinflussen und entsprechend tief ansetzen. Aber das Problem, ist, ähm, das Problem ist, dass es dann viel stärker schwankt mit der ganzen Industrie. Und wenn man sich relativ misst, hat man eine viel höhere Stabilität in der Vergütung. Und das ist eigentlich Interesse vom CEO selbst. So viel zum Thema, dass dieses Jubiläum jetzt finanziert hat. <lacht> Thema, dass ich glaube, wird das nächste Jubiläum finanzieren. Das mich auch am meisten bewegt. Ich habe schon davon erzählt, ein paar. Es geht um die Altersvorsorge. Sie alle werden vermutlich sich um ihre Altersvorsorge kümmern und sie haben Geld angelegt, das sie später mal ein, einmal nutzen wollen. Und die meisten von Ihnen nehme ich an haben verwenden dafür verschiedene Methoden, unter anderem Indexfonds. Wer das nicht macht, der hat vielleicht einen Wäschmotorbock gekauft. Hm. <lacht> Indexfonds haben eine Story, die das System 1 anspricht. Indexfonds sind günstig, die wenig Gebühren, sie sind sicher, denn sie sind diversifiziert und sie bringen ihnen die gesamte Rendite vom Markt. Nach total Sinn ist der Index. Deshalb sind Indexfonds sehr beliebt. Und wir haben das mal genau angeschaut. Mit dem System 2. Gesamtrendite des Marktes. Es ist die Indexfonds geben Ihnen nicht die Gesamtrendite des Marktes, denn Indexfonds sind gar nicht, was Sie denken. Wenn man den SMI, den größten Schweizer Fonds, anschaut, Indexfonds, Index anschaut, den Swiss Market Index, hat er doppelt so viele Banken drin wie die reale Schweizer Wirtschaft. Fünfmal mehr Pharmaunternehmen wie die reale Schweizer Wirtschaft und nur die Hälfte der Dienstleistungsunternehmen der realen Schweizer Wirtschaft. Der SMI, der bekannteste Schweizer Index widerspiegelt überhaupt nicht den Schweizer Markt. Und noch schlimmer, Sie sind sich vielleicht nicht bewusst, aber die Unternehmen im, die Unternehmen im, ähm, im SMI, in einem Index sind gewichtet. Das heißt, große Unternehmen haben einen größeren Anteil als kleine Unternehmen. Und wenn Sie jetzt ein Unternehmen sind, das im Preis wächst, wächst, wächst, wächst, wächst, werden Sie, kriegen Sie einen immer größeren Anteil am Index. Mit anderen Worten, der Index hat mehr teure Aktien als billige Aktien. Etwas, das Sie selber gar nicht so machen würden. Sie würden diese Gewichtung nie so machen, wenn Sie den Schweizer Markt abbilden wollen. Warum macht der Index eine solche Abbildung? Hauptsächlich deshalb, weil man dann damit einfach ein Finanzprodukt machen kann. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil es den Markt repräsentiert und nicht, weil es ihnen die bessere Rendite gibt. Zweitens, Sicherheit. Sie sind der Meinung, der Index ist sicher. Nun, im Schweizer, im SMI, im Swiss Market Index, sind weniger als fünf Titel verantwortlich für über 60, wenn nicht 70 Prozent des gesamten Indexes. Sie sind überhaupt nicht diversifiziert. Man weiß, man braucht 20 bis 30 Titel, um diversifiziert zu sein. Der Index, wie verdient das? Überhaupt nicht. Es ist viel sicherer, wenn Sie die Aktien selber kaufen und selber eine breite Diversifizierung festlegen. Und drittens, kommen wir zu den Kosten. Zurzeit kostet der SMI etwa 40 Basispunkte, 0,4% von Ihrem Vermögen. Das müssen Sie jedes Jahr bezahlen. Sie müssen das jedes Jahr bezahlen für einen Index, der nichts anderes macht, als Aktien für Sie halten. Wenn Sie nur schon 1000 Franken pro Monat sparen, sind das nach 30 Jahren über 110.000 Franken, die Sie an Gebühren bezahlt haben. Mit 110.000 Franken, Markus, kann man ein Dönstchen kaufen, oder? <lacht> <lacht> Und zusätzlich eine e IWC, es gibt eine wunderschöne e IWC, Dönstchen für uns, wo wollte auch Danke sagen. <lacht> Ich wollte noch Danke sagen, dank dir. Kommen wir überhaupt zu, zu den Wäschern? Und das ist unser nächstes Produkt. Wir machen es einfach für Menschen, dass sie ihr Altersvermögen selber verwalten können. Und das machen wir mit unserer Webseite. Und ich empfehle Ihnen, das zu tun, denn Sie haben eine höhere Rendite, Sie haben weniger Kosten und Sie sind sicherer. Und noch wichtiger noch wichtig ist es mit der Egal. Okay, das war's. Das, das, das, war, das, war, das, war, das ist das nächste Produkt, das unsere nächste Sibyller finanziert Ja, genau, das wollte ich sagen. Sie brauchen nur 15 Minuten von Ihrem System zwei pro Monat und Sie können es selber tun. <lacht> I would like to welcome you here in this wonderful location that Markus Bush was nice a, enough to make available to us. Thank you, Markus, for your hospitality. I will speak in English because my German is not so safe, especially when I have not drunk any wine. <laughs> so I will keep in English. I hope it's okay for everybody. And with Herman we agreed we don't want to make long speech today, but we felt an event like this is an opportunity to step back from the daily business and the daily madness and we wanted to provide you some food for thought and I think Herman did a very good job with his speech and now it's my turn. So today I would like to speak about the art of compensation. But before I do this, I'd like to thank you um, all of you for being here to celebrate our anniversary with us. It's an emotional moment, at least for me, I guess for you too, so thank you everyone. And there are uh, a few people that I'd like to uh, mention and of course the first one is Herman. I decided three years ago to build my own consulting company in the compensation area and Herman has been one of the first to know about it and having his own company, he has been there to advise me and uh, to encourage me, so thank you so much, Herman. We had the opportunity to work together uh, at some clients, some of you, so thank you. And uh, we have become very close friends, so it's really a pleasure and I look forward to uh, continue to work with you. There is a second person that I would like to say, it's Ernst Bertschy. Um, I'm surprising you now, but <laughs> I have to say this. And Ernst um, has hired me to Sika a few years ago when he was the CEO of Sika. And when I decided to uh, start the adventure, I used you as a mentor and you've been challenging me on my ideas and helping me setting my business plan and you became a client. So thank you so much, Ernst, I will never forget. And it's great you could make the time to come today. Uh, from a private side I'd like to thank my parents uh, who are hiding here in the front <laughs> and my parents have been very supportive as well I think they were the first one to really believe that that could work so uh, and they, they really uh, supported me a lot and my mother is now responsible for my account receivables so she is an important person. <laughs> And I would like also to thank my beloved partner, Hirt, who is sitting there, <laughs> and Hirt you've been a very great support for me, it's not always easy to balance when you are independent, to balance your work life and your private life, and uh, Hirt has been wonderful in helping me, so that's for the thank you speech, and now I can start with the art of compensation so I'm sure some of you will argue that compensation is not an art and it's very dry, technical and somewhat boring and I will demonstrate to do, uh, today that compensation is an art why is it an art? and when I say we I mean employer companies uh, with compensation we are trying to motivate people we want them to motivate to join us so we want to get the best people we want to motivate to stay with us, to perform, to be very engaged and because people are Complex, a uh, complex, special. I would say it is very complex to motivate them, and it's an it's an art. Um, is anyone here um, remembers the theory of human motivation by Abraham Maslow? Does it? Okay. So Hellman actually forbid me to present anything on slides. So what I did is I produced one slide. <laughs> And I took it with me and you all get it and then you can keep it as a, rem uh, as a reminder of this uh, nice evening. <laughs> as always I'm cheating a little bit and I don't know what I'm being told you. So Maslow he made the theory of the hypothesis that human beings they have different levels of needs or different levels of motivation and he actually tried to put these levels of motivation into a hierarchy. So if you look at the pyramid and you start with the bottom, the bottom is the basis of the pyramid, you will see that the first level of needs that he identified are the physiological needs. So that is necessary for us to survive, so that includes food, that includes water, that includes sleep, and some other activities we need to pursue the human race. Okay? And then what Maslow said is This first level of needs needs to be fulfilled for you to be able to move to the next level of needs. And then the second level of needs for him was the safety and security needs. So you need to feel personally safe, feel financially safe, being health or well-being. And these are the, the basic needs and then basically you move to a, a more social needs which include belonging and love. So he made the hypothesis that people want to be part of a group and a community, they want to be loved. That's the third level. And they also want to be valued and recognized, so that's called the self-esteem, and that's the fourth level. And only once you have made it to those level of social needs and they are satisfied, you would go to the intellectual needs, which are more about cognitive needs, which is learning new things, doing meaningful work, having a sense in, in life. And then the sixth level is the artistical, so aesthetic needs, um, beauty. And then you come to the last level, which is the self-fulfillment. And he described the self-fulfillment as the intrinsic desire of everyone to actually grow, personally grow, and get to their full potential. So the theory has been criticized, especially because of this hierarchy of needs. We all know that the brain of the human is quite complex, and we are able—at least the woman—we are able to process. Different <laughs> <things>. <laughs> we are able to process different things at the same time. So it's fair. It's fair to assume that probably we have different motivational needs that occur at the same time. And I think this theory, which has been bypassed now, but this theory is wonderful in showing you know, that every one of us has different motivation and every one of us is a unique a human being. And if you want to motivate the people, you need to basically recognize that. So you're going to ask me, well, what does it have to do with compensation? When we speak about compensation, and I'm sure you're aware of this, we tend to limit the discussion about salary, bonus, maybe share plans, and all of this is meant to build the wealth of the people, so basically it's money, it's monetary elements. And if you look at the pyramid on your card, then you will realize that with giving people money, we actually help them cover the basic needs. So you have enough money to have food, you have enough money to buy a house and have your safety. Maybe you have insurance product that protects you against risk of life. But we actually don't address any of the other needs at the top. And I'm sure some of you will remember you got a great salary increase or a great bonus. How long have you been motivated by the salary increase and the bonus? Probably two to three days or at best one week because the new salary becomes the new norm. So when you have it, you know, you expect another salary increase. And the bonus, you have spent it probably in less than two days, so it's gone. So if we follow that logic, then if we want to keep people motivated with monetary elements of compensation, we would probably need to give them a salary increase every two weeks or to give them a bonus every two weeks. And guess what? If, if you propose this, you will get fired by your CEO. <laughs> or maybe the CFO will fire you. But that's not possible. So the fact is, it is not possible to motivate human beings with monetary compensation over the long term and in a sustainable manner. That doesn't address all their needs. Um, so that means that when we speak about compensation, we tend to have a view which is too narrow about the people and we probably need to enlarge a little bit the definition of compensation. And my own belief is that every one of us here, but also every one of the human beings, they are not only aspiring to make money, They are aspiring to have a sense in their life, to be part of a group, to be part of a team, to do a meaningful work, to, to, to produce something that is meaningful to the society. And they actually also want to realize themselves in their work. So if we look at compensation in this way, we are actually asked not to just do nice bonus system and salary structure. And by the way, if you need to do this, you can ask Herman or me. We can do it. We can help you with it. So that was the commercial. Sorry. <laughs> <laughs> if we take a more large view on compensation, I think our role is really to find out how can we develop programs that will support the culture in the company where people really can fulfill all of these needs. And that's why, in my perception, compensation is an art. Thank you for your attention. <laughs> Sehr, ja, sehr, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in Kirchberg an den Ufern des Zürichsee im Quartier Schoren. Wie, wie das hier heißt. Ich freue mich besonders, dass auch unser Nachbar von Linton Sprüngli äh, es wieder, wieder mal an den See äh, geschafft hat. <lacht> wir stehen ja, ihm ja quasi immer nicht vor der Sonne, aber vor, vor dem, äh, dem neuen Seeufer und dem schönen Seeufer. Äh, Sie sind sicher alle mit mir einig, dass wir heute einen absolut schönen Abend gefunden haben. Äh, ich möchte Sie auch gar nicht groß jetzt noch versäumen mit äh, langer Geschichte. Ähm, es, ich finde es spannend, wie ähm, ein eher traditionelles Unternehmen, jetzt wie, wie unsere Werft, äh, sich im Austausch mit einem jungen Unternehmen wie die Firma Odermot von, von Hermann äh, so ein bisschen auch, äh, ja, ich sage es jetzt Neudeutsch challengen kann, dass man sich auch Ideen austauschen kann und ich bin sicher, wir finden im Laufe des Abends noch die eine oder andere Gelegenheit auch untereinander auszutauschen, und ein bisschen so Gedankengänge äh, zu machen. Ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall und ich möchte Hermann auch noch gratulieren, einerseits zum Firmenjubiläum, andererseits zum persönlichen Jubiläum, er hat nämlich erst gerade vor kurzem einen runden Geburtstag gehabt. Ähm, ich sage jetzt 15 Jahre, sondern noch, noch viele äh, erfolgreiche Jahre und ich wünsche uns jetzt auch einen schönen Abend hier am, am Ufer des Zürichsee. Nutzen Sie die Gelegenheit, machen Sie etwas absolut Unvernünftiges und fahren mit einem relativ schönen Boot äh, zur Probe und vielleicht äh, gibt das ja Ihnen den einen oder anderen Input, wie Sie de, Ihre Total Compensation oder den Bonus auswählen. <lacht> Schönen Abend Ich würde uns ganz herzlich danken, dass du uns hier empfängst und jetzt kann ich auf Deutsch probieren. Ja. Und Hermann und ich haben uns etwas ausgedacht, das dir helfen kann, das ist eine Sporttasche, die du beim Bootfahren nutzen kannst und damit denkst du jedes Mal an unseren ja. Glücklichen Segen. Ja, vielen Dank. Ich will es ich, ich nicht sitzen bleiben. Jeder kann machen, was er möchte. Es gibt Grill von Fritz, es gibt Salat hier, das ist. es gibt später ein Desserthüffel von Schobel. und die Idee ist, dass man das macht, was einem Spaß macht.